Paraguay Life, grüße euch, ich bin der bit und wie immer herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. So, heute sprechen wir über gebraucht Immobilien. Da kommen sehr viele Fragen von eurer Seite. Erstmal vielen, vielen Dank und wie immer in diesem Film zeige ich euch das nächste Objekt. Also viel Spaß, macht's gut. Falls ihr Fragen habt, immer anrufen oder halt unten mich direkt anschreiben. Okay, macht's gut und sämtliche Kommentare bitte unten, Likes nach oben und subscribiert, abonniert den Kanal. Bis dann. Thank you. Hat euch das Objekt gefallen? Wenn ja, schnell anrufen oder mich anschreiben. Da sind gebraucht Immobilien und bei guten Preisen sind die auch schnell vergriffen. Wenn nicht, auch bitte anschreiben und euer Tipp, euer Wunsch, Immobilie beschreiben und eventuellen Preis dazu schreiben, damit wir realisieren können, ob es machbar ist oder nicht. Also in dem Sinne... Vielen Dank für das Zuschauen aus dem schönen paraguayischen Paradies. Vielleicht mit etwas Glück seid ihr bald auch hier in Paraguay mit eurem eigenen Häuschen. Also in dem Sinne, teilt das Video bitte auch auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so weiter. Likes nach oben. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.